Hallo ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann Aszendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für eine persönliche Beratung könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter wwwantonia Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Bei der Verlosung gibt es diesmal ein schönes Geschenk zu gewinnen. Ich verlose nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Natürlich passend zu eurem Sternzeichen, wenn ihr denn gewinnen solltet. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran! Der Dezember ist für euch ein geselliger Monat, mit vielen Möglichkeiten, Freunde und nette Bekannte zu treffen. Bestimmt erhaltet ihr jede Menge Einladungen zu Weihnachtsfeiern. Und weil ja auch der Mondknoten in eurem Partnerhaus steht, ist das für die Singles unter euch eine Chance, jemanden kennenzulernen, der für euch wichtig wird. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnis Hintergrund, also den langfristigen Tendenzen. Seit dem 9. November geht die wilde Göttin Lilith durch das Zeichen Steinbock und damit durch euer zwölftes Sonnenhaus. Mit ihrem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit hat sie auch eine gewisse Wassermann-ähnliche Energie. In eurem zwölften Haus kann sie eure Ausrichtung und euer Interesse an spirituellen Themen verändern und euch neue Inspirationen bringen. Vielleicht sogar euer Interesse an alten Ritualen und weiblicher Magie wecken. Alles über diesen wichtigen Transit und wie er sich für die 12 Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem Video-Special Gehe deinen eigenen Weg. Dann ist da das Quadrat zu Jupiter, der jetzt in eurem 10. Sonnenhaus der Karriere steht im Skorpion. Und das kann für viele Wassermanngeborene wirklich eine Expansion und Weiterentwicklungen bedeuten. Ihr könnt Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen und es winken Aufstieg und Angebote. Außerdem seid ihr voller Zuversicht und glaubt an euren eigenen Erfolg. Und es ist auch eine gute Zeit, um Ziele zu erreichen. Ihr tretet glaubwürdig auf und kommt gut an. Das ist ein sehr guter Transit, falls ihr euch selbstständig machen wollt oder als Selbstständige ein neues Produkt auf den Markt bringen wollt. Aber es ist ein Quadrat, also ein Spannungsaspekt. Und da muss man dann im Zusammenhang mit Jupiter immer aufpassen, dass man sich nicht übernimmt, dass man nicht sorglos wird und dass man es nicht übertreibt. Schaut euch doch dazu auch nochmal mein Special über den Jupiter im Skorpion an. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Im Dezember spüren besonders die Geburtstagskinder vom 30. Januar bis 7. Februar das Quadrat von Jupiter auf ihre Sonne. Dann ist da natürlich der Mondknoten, der in eurem Partnerhaus steht, also der praktisch die Opposition zum Mondknoten. Und ihr seht, der steht hier im Löwen und das bedeutet, ihr könnt euren Seelenpartner finden. Und da der absteigende Mondknoten im Wassermann steht, bedeutet das auch, dass es nochmal eine Rückverbindung für euch gibt mit der Vergangenheit verbunden mit der Chance, etwas, was man noch nicht in Angriff genommen hat, nun zu tun. Es bedeutet auch, dass ihr jetzt Menschen trefft, die euch Türen öffnen und als Wegweiser dienen können. Ihr müsst aber dann ein bisschen auch zuhören, was diese Leute zu sagen haben. Denn der Wassermann neigt ja so ein bisschen dazu, zu sagen, ach, weiß ich schon alles. Aber mit dem Mondknoten im Löwen gibt es eben Menschen, die euch wertvolle Weisheiten bringen in euer Leben. Genau, und diese Opposition, die spüren jetzt besonders die Geborenen vom 4. bis 8. Februar. So, und dann haben wir noch das Sextil zu Saturn bis zum 20. Dezember. Also der steht ja dann noch im Schützen, in so einem sogenannten Sextil, also einem freundschaftlichen Aspekt für euch. Da kriegt ihr noch einiges geschafft, vor allem die Geburtstagskinder vom 16. bis 19. Februar. Und dann geht ja Saturn ab dem 20. Dezember in den Steinbock und damit auch in euer zwölftes Sonnenhaus. Da wird es dann langsam ziemlich voll. Das bedeutet für euch, dass ihr vielleicht öfter mal an Rückzug denkt und das Bedürfnis habt, seelische Aufräumarbeit zu leisten. Ihr begegnet vielleicht nochmal alten Ängsten und möchtet diese dann loswerden. Vielleicht denkt ihr auch zurück und darüber nach, wo ihr in der Vergangenheit Fehler gemacht habt, zumal ja eben auch der absteigende Mondknoten im Wassermann steht. Auch das ist eben eine Verbindung zur Vergangenheit. Und dann beginnt jetzt eine gute Zeit, um euch einen Plan zu machen, von welchen Gedanken und Ideen ihr euch verabschieden könnt, weil ihr sie nicht mehr ändern könnt. Und welche Projekte aus der Vergangenheit, die euch immer noch wichtig sind, ihr noch verwirklichen wollt. Natürlich müsst ihr auch schauen, wo der Saturn in eurem individuellen Horoskop jetzt steht. Das können wir in einer Beratung oder in meinem Webinar klären. Alles zu diesem super wichtigen Transit und warum der nicht nur im persönlichen Leben, sondern für die ganze Welt einen Wendepunkt darstellt, das erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special, »Die Kunst zu manifestieren«. Da deute ich nochmal die Bedeutung von Saturn in den Häusern. Da könnt ihr dann auch nochmal unter eurem jeweiligen Aszendentenzeichen nachschauen, wenn ihr also Wassermann seid. Ne? Genau, dann gibt es noch das Sextil zu Uranus, auch ein freundschaftlicher Aspekt, sehr angenehm, weil das euer Herrscherplanet ist. Das steht im Wetter, da steht ja gut für euch. Sehr anregend, vor allen Dingen jetzt hier im Haus des Lernens, also das ist wieder mal was für alle Wassermänner, die gerne im Internet surfen, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, die gerne das Neueste aus der Zukunft erforschen und andere Leute werden euch eben auch zuhören, weil ihr auch so eine Nase für Trends habt, weil euch das ja auch so interessiert und da kommt ihr dann auch sehr gut an. Und diesen Aspekt spüren im Dezember vor allem die Geborenen vom 13. bis 16. Februar. Gut, damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen und der Monat beginnt mit anregenden Freundschaftskonstellationen. Die Venus ist soeben ins Zeichen Schütze gegangen in die erste Dekade. Die Sonne steht im Schützen in der zweiten Dekade, Merkur auch im Schützen in der dritten Dekade und alle Planeten in einem schönen Harmonieaspekt zur Wassermannsonne. Und das alles in eurem elften Haus der Freundschaften und des Netzwerks. Und weil ihr ja jetzt Glücksplanet Jupiter im Karrierebereich habt, wird so mancher Wassermann die ganzen Weihnachtsfeiern und Begegnungen auch nutzen wollen, um sich mit beruflich wichtigen Leuten zu treffen. Der Mars steht Anfang des Monats noch in der Waage in der dritten Dekade, auch günstig zur Wassermannsonne hier und das in einer recht prickelnden Verbindung. Hierzu Unruhestifter Uranus, das ist ja euer Herrscher. Das regt euch an, Pläne zu machen und euch mit interessanten Zukunftsthemen zu beschäftigen, wodurch ihr dann wieder mitreißende Gesprächspartner seid. Damit stehen die Liebesplaneten also erstmal günstig für euch. Aber es gibt einen Wermutstropfen, die Sonne und die Venus haben während der ersten Monatshälfte einen Konflikt mit Romantikplaneten Neptun und das bedeutet, dass es in der Liebe und für euch vielleicht auch in euren Freundschaften zu Unklarheiten und Heimlichkeiten kommen kann. Es können sich auch Situationen ergeben, wo Freundschaft und Beruf nicht so gut zusammen funktionieren wie gedacht. Oder wo es falsche Erwartungen und Missverständnisse gibt. Dazu kommt dass Merkur vom 3. bis 23. Dezember rückläufig wird und das auch bei euch im Haus der Freundschaften. Also seid aufmerksam und rechnet damit, dass in neuen Projekten oder auch bei neuen Begegnungen die anfängliche Begeisterung nach der Monatsmitte auch wieder nachlassen kann. Am 1. Advent, das ist der Sonntag, der 3. Dezember ist Vollmond. Und für euch ist diese Konstellation durchaus prickelnd und anregend. Es werden sich immer wieder Gelegenheiten ergeben, wo sich Berufliches und Privates offenbar gut vereinbaren lassen. Trotzdem seid bis zur Monatsmitte vorsichtig mit solchen scheinbaren Chancen. Erst im Januar wird sich zeigen, ob da wirklich etwas dran ist. Der 7. Dezember ist ein schöner Top-Tag für euch. Das ist ein Donnerstag. Der Mond im Löwen aktiviert hier euer Partnerhaus und dann erstmal die Venus und dann auch den Mondknoten. Also eine super Zeit für eine gute Verbindung mit Leuten und Venus ist ja auch die Liebesenergie. Na, also wenn ihr da auf einer Weihnachtsfeier eingeladen seid, geht unbedingt hin. Am 9. Dezember, das ist wichtig für euch, geht der Mars ins Zeichen Skorpion und damit in einen Konfliktaspekt zur Wassermannsonne. Das ist eine Phase, wo ihr auch nochmal die Gelegenheit seht, beruflich etwas zu erreichen oder euch durchzusetzen. Aber geht mit Fingerspitzengefühl vor, denn Kollegen oder Vorgesetzte könnten sich leicht angegriffen fühlen. Das betrifft zunächst die erste Dekade eures Zeichens. Ab dem 10. Dezember beginnt die Venus hier aus dem Schützen heraus eine günstige Phase für die zweite Dekade des Wassermanns und ab dem 12. Dezember geht die Sonne in einen günstigen Aspekt für die dritte Dekade der Wassermanngeborenen. Das bedeutet, diejenigen von euch, die in der ersten Dekade geboren sind, sind vielleicht etwas gestresster, weil sie beruflich noch was reißen wollen, während diejenigen aus der zweiten und dritten Dekade eine gute Zeit mit Freunden und Bekannten haben. Dann kommen einige Top-Tage für euch. Erstmal der Dienstag, der 12. Dezember. Da steht der Mond in der Waage und bildet sehr schöne Aspekte zur Wassermannsonne und gleichzeitig auch zum Mondknoten und zur Venus. Also wieder mal eine gute Gelegenheit, um unter Leute zu gehen oder auch um Pläne für die Zukunft zu machen. Dann gibt es einen Top-Tag am Samstag, dem 16. und Sonntag, den 17. Dezember. Da geht der Mond in den Schützen und verbindet dann wieder die Planeten mit dem Mondknoten in eurem Partnerhaus und Uranus, eurem Herrscherplaneten. Jetzt könnt ihr wichtige Menschen treffen, die euch sehr inspirieren und vielleicht funkt es auch, wenn ihr auf der Suche seid. Und damit beginnt dann auch die Neumondphase vom 17. und 18. Dezember. Und ihr habt das Glück, dass dieser Neumond harmonisch zur Wassermannsonne steht. Das ist ein ganz besonderer Neumond. Er findet exakt statt am 18. Dezember morgens um 7.30 Uhr in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Das könnt ihr ja mal googeln, was das bedeutet, weil das ist wieder so was den typischen Wassermann sehr interessiert. Also unser galaktisches Zentrum kann man eben tatsächlich lokalisieren bei etwa 27 Grad Schütze und da steht eben dieser Neumond. Und astrologisch bedeutet das, wir können eine Verbindung zur kosmischen Weisheit bekommen. Wenn ihr also Klärung von Problemen sucht oder euch über einen Neuanfang Gedanken macht, dann solltet ihr während dieser Neumondphase meditieren und um Klarheit und Eingebung bitten. Lauscht dann in den kommenden zwei Wochen auf eure innere Stimme und ihr werdet Antworten bekommen. Ab dem 18. Dezember genießen dann die Geborenen der dritten Dekade die angenehme Energie des Venus-Aspektes auf ihre Sonne. Ja, die Neumondphase vom 17. und 18. Dezember ist sozusagen die Vorbereitung für unser kosmisches Großereignis, nämlich den Eintritt von Saturn ins Zeichen Steinbock am 20. Dezember. Und gleich danach, nämlich am 21. Dezember um 17.27 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne geht auch ins Zeichen Steinbock. Und diese drei Konstellationen, der Neumond, der Saturnübergang und die Wintersonnenwende, verschmelzen sozusagen und zeigen an, dass hier ein wichtiger Wendepunkt erreicht wird, sowohl für unser Privatleben als auch für die Gesellschaft und die Welt. Alles über den superwichtigen wichtigen Saturn-Transit und seine Bedeutung für alle zwölf Sternzeichen erfahrt ihr in meinem Video-Special, »Die Kunst zu manifestieren«. Am 23. Dezember wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und nun beginnt eine Zeit, wo wir wieder klarer sehen und allmählich in der Lage sind, notwendige Entscheidungen zu treffen. Die Konstellationen zu Weihnachten sind recht friedlich und spirituell. Besonders, wenn ihr einen Partner aus den Zeichen Fische, Löwe oder Waage habt, erwartet man wahrscheinlich von euch, dass ihr im Kreise der Familie feiert und wahrscheinlich wird euch das auch gefallen. Viele Wassermanngeborene werden auch das Bedürfnis haben, sich über die Feiertage mal zurückzuziehen und sich mit interessanten spirituellen Themen oder sogar magischen Ritualen zu beschäftigen. Denn ihr habt die Sonne, Lilith, Saturn und Pluto hier alle in eurem Haus der Spiritualität. Das sind sehr interessante kosmische Kräfte. Und am 25. Dezember geht dann auch noch die Venus dorthin aus dem Schützen in den Steinbock. Also ab dem 26. Dezember müssen dann alle Geborenen der zweiten Dekade aufpassen, dass sie sich nicht von dem Spannungsaspekt von Mars zu Streitigkeiten verleiten lassen. Vor allem, wenn ihr zu denjenigen gehört, die über die Weihnachtstage arbeiten müssen, kann es deswegen vielleicht Gejammer von Seiten eurer Freunde oder Familie geben. Zu Silvester habt ihr aber gute Partysterne. Und diejenigen von euch, die lieber einen spirituellen oder magischen Übergang in das neue Jahr erleben wollen,